Einen -Wagen, ich C-Wagen, Alter! Du willst los. mich eigentlich so. verarschen! 3, 2, 1, BREAKFAST! Nee. Alter, also ich hab doch gerade Wagen gewechselt. Was ist wieder los? Au! Au! Au! Au! Oh, ne! Oh, fuck! I see where this is going. Hallo, Nico. Hi. Lass mich in Ruhe. Ich bin gerade voll, dass in die Bande geknappt. Das beschwere oh. ich nicht. Wenn man rückwärts fährt, ist man nicht schnell. Ja. Ah, Hallo, Juli. Hallo, Juli. Das ist ja voll, der Server ist ja mega scheiße. Nö, der ist voll geil. Nein, wenn man rückwärts fährt, dann ist man langsamer. Ja. Ach so. weil man in die falsche Richtung fährt, heißt das nicht Schicksal. Ja. Es gibt uns kein wirkliches in die falsche Richtung, auch egal. Du musst noch so, einmal falsche Richtung ist... Falsche Richtung ist falsch rum. wäre ich zu meinem Ich bin zu... Jetzt liegt ein Rand C-Wagen, Mann. Ich bin fünfter Platz und ich beeindruckt, das echt. Ich, ich bin Letzter mmh. Danke Erik, wir sind weiter Hallo oh, Erik Nico Wo ist Juli? Keine habe... Ahnung Ich hab mich nicht mit... mit dieser Runde Ich hab ihn schon frontal gerabelt, hast noch Fragen? Was hat er für ein Auto? Eins mit vier Räder. Schwarz Nein! Immer noch auf der Straße. okay Ich hab bitte den schwarzen, okay. Erik Ich bin gespannt, wann ich dich Hallo <lacht> Erik Nächste ist vorne nicht Juli Alvico, wie geht's besteht? Hi. Hey. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich arbeite dran. Ach, da kommt eine Blechorgel hinter dir. Uh. Genau da. Hallo. Oh, das Ouch. der Ritter. Ja. Autsch, Autsch. Au! Sag mal, du Hurensohn. <lacht> mein dritter Platz, Ashy-Bash. Klonk. Erik, hab du mich schon gesehen? Nee. Lol. <lacht> ich hab Erik mehrmals gesehen. Ja, ich auch. Ich auch. Er ist nicht Ich wollte mein, gerade sagen, er ist nicht sehen mit seinem riesen Oshida. da. Ich nehm den Kuh. Moin Erik. Okay. Wie geht's? Hi Leon. Alter. Oh <lacht> nicht. Au. Arsch. Oh, oh, oh, oh. <lacht> Kommt, ich, ich bin dritter. Anjuli. Okay. Hi. Kaiser. Ach, scheiße, jetzt bin ich dann vorbeigefahren. Ja, yeah. oh, easy. Ich bin dritter. Ich, ich bin dritter. Was? Ah, Leute, ich muss... Ah, ne, jetzt. Okay, fünfter. Es gibt's so nicht, ey. Ja, okay, ich habe auch eine C-Karre gehabt. Alter. Alter. <lacht> <lacht> ja, da <kommt> <lacht> Ja, da <kommt> <lacht> Klong. Alter. Juli, du bist schon gesoffen, letzter. Ich hab's nicht geschafft. <lacht> Juli ist kaputt. Juli hat's bisher noch keine Runde geschafft zu beenden. Ich feier's. Ja, ne? Und klonk so, nächster Weg. Letzter Moment. Sprung direkt, geil. Wir hatten jetzt ein Feuer geschaut <lacht> so, Ich bin dritter, cool. yes! Ein Bus wollte mich ja nicht alle komplett verarschen. Ja, scheinbar ja schon. Na toll, ich aye hab jetzt eine längere Form mit mir am Ah, fuck wie. Hi Nico, wie geht's? Wie Nein. steht's? <lacht> Nein, Leon! <lacht> <lacht> Danke. Alle <lacht> Juli, wie geht's? Hi. Hi, Nico. <lacht> Hi, Erik. Gold, Erik sieht sich hinter mir vom Pitney. Hui. Und. Hui. Hallo, au, oh, fuck! Erik! Nein! Geh an! Nein! So, Juli! Nein! Das war auch? jetzt gar nicht mal so schlecht, würde ich behaupten. Ich hab' Bau wieder bin auf 30 AP rot wieder nochmal Nein! Alter! Robin! Okay, ich bin falsch rumgefahren. <lacht> <in> Heute! <lacht> ich bin kaputt. <lacht> du! Bevor, ich hab's gesagt, du Leon! Oh, da kommt war ein Juli! Erster! Und dann drehst du mich ja, raus! Ja, Nico, du warst Erster! Ja, ich war das Erster! Das ist schon die korrekte Deutschform, Wurzeln. Fick ist mein Wurzeln. Nein! Hab ich das angeschlossen? Ja, mein Pedal ist angeschissen. Nein, ist nicht. Nein, halt ich kann halt am Arsch der Welt Lass mich in Ruhe! Ey. Ah, Juli, zu spät! Oder zu früh! Ich weiß nicht, welches Auto du fährst. Erik. Oh, so das, was gerade respawned ist, ist hast du das wurde mir vorbeigefahren. So knapp. Hui, hui, hui. Oh, lol, ich bin, oh. Ich bin demoliert. Ich den, Bus drauf? Oh. Boah, die erste war raus. Alter, wollte mich eigentlich alle verarschen, die Mongos? Hi, hey, Juli. Wo ist Erich? Ich weiß immer noch nicht, welches Auto du hast. Ich habe ein sehr auffälliges Auto. Dann bist du der Käfer vor mir. Nein. Äh, nee. Lol. <lacht> Was hat denn der dahinter, hinter dir gerade gemerkt? Oh, da ist Juli. Juli, jetzt gib doch mal Gas, ey! Hä, hey, wo ist. LOL, der Haifisch? Aber ja. sowas von daneben. Wozu zum die Eifelberg? Ach man ey, dieser ja. Randserver, wo man nicht schnell fahren kann, wenn man da das. Controller. Nein, da ist ein Schwab. Wenn du, wenn du sozusagen mal ein Checkpoint übersehen hast, also dieses einfach verbotenschild vor dir hast, dann fährst du dann dann dein Auto langsamer. Ach so, ja gut, aber das solltest du ja auch nicht. Ja. Na hey, Juli, Pumps da bitte. Guck mal, mal Jack in die Hose, dass wir müssen erstmal Jackie hoch, das wäre alles weglosen. Oh. <lacht> <lacht> ja. Hey. Das funktioniert irgendwie oh, nicht so hier. Guck, jetzt kann ich nur 40 fahren. Deg nimm dem. Oh. Hä, hey, nee, hey, jetzt fahre ich wieder richtig, kannst du eigentlich? Robin, herzlichen Glückwunsch! Was denn, ist ein fucking kann. So, ich guck mal, ah, Erik ist fast down, da ist Er fast down, der hat halt... Erik! hallo Juli Der hat Alter. Alter. Alter. Anlauf, Alter. Erik, ich sag dir, wenn ich jetzt wieder nicht ins Ziel komme, dann schreie ich auch. Er <lacht> kommt kommst ins Ziel. Das ist Herr Masor, von sicher. Sagt wer? Sei sag ich. hörst ticken. Ja. Was? Wer hat, Aber du bist wer, im Haurupen wer, wer, wer, glaube ich, oder? Wer hat, hat ticken? Ich höre es Jeder sagt, ja. Ach so. so dann, Erik, bist du ja. tot? Nee, ich bin schon durchs Ziel. Ja. Ja. Ich schlepp dich jetzt hier ein bisschen vor mir mit. Lass es nicht, Erik. Oh, nicht. nicht. nicht Erik, Beendet. Ich mm, hab's beendet. Julian. Du warst zwei unten hinter mir. Einziger überwichter nicht ins Ziel. Mm. Hey, Nico, ich bin vor dir. Das ist jetzt äh, Auslegungssache. Ja, guck, bei mir steht... lol, Stand 8. Handbremse. Alles nach rechts macht, machst du wieder schlechter. Ich war also links. <lacht> Ich sag auch lecker, jetzt geht's ab. Oh. Robin, er ist ein hallo Nico Ciao, Ciao Juli, Erik. Erik. Erik. Danke, ernsthaft. Alli, Juli, mal äh, hallo, danke, Juli. Juli. hallo Juli. Au, au, au Oh, oh Leon, sorry Ihr habt letztes Mal voll Alli, Alli. Alli, Alli. Alli, Jo, ja, er ist gut gerollt. Ich bin letzter Platz. Wow. Du hast eine Mauer. Das wird ja die schnelle Runde hier. Hey Joli, bin Erik, genau du aus. bist ein bisschen. Alter Leon, was kannst du? Ich glaub alter aber nicht die weiße ey. Der Ding fährt schon, wie weiß ich noch so ganz was. Hallo, das wird was, das wird was! Das wird krass. Alter, oh, Alter, nein, erich, erich, erich auch raus. Alter, oh, Erik, was Mann, fährst du denn du bitte für ein Auto, dass du so gut bist? Wieso? Hm. Das liegt doch nicht am Auto. Nein, nein! Das ist Auto. Au! Das ist alles Skill. Oh. Ex. Ich hab gerade jemand versucht zu rammen, aber es war nein. nicht Nein! Das war gerade sehr... Dein Ernst, Nico! Ja! Siggi! Ja, Chi Ach, schon vorbei. Oh, Erik, ich hab beendet. Riderfix, ey. Ja, aber Erik war vor mir, du Held. Ach, du warst nach hinter mir sogar? Okay. Ja. Ich bin letzter. Ach, das war Leon da hinten, okay. Das war Leon da hinten. Ja, ich hab eine halbe Runde vor mir, Herrn Auto gegeben. Dachte, das ist Juli. Das heißt ja immer noch die Scheiße einfach. ich hab jetzt kein Druck, Oh nee, längst fangen die Uli-Boote Alter, was ist das denn für eine Strecke was, was ist das denn? Du musst ja... ...übung... ...würde ich den Kopf, der alle erstmal verwirrt. Ja. Oder das tut er. Ist ja oben noch mega gut. Au, fuck. Alter, what the fuck, das sind keine üblen Schaden. Was zum Fickmuss? Ich habe hab nichts an meinem Fahrzeug geändert, warum kann ich jetzt kaum mehr lenken, ey? Nah, Weil du schlecht bist, Nico. In vorhin wie ein Weltmeister habe ich gelegen. Ja, das, da hast du ja auch nur im Kreis fahren müssen. So, mein, mein Auto war nur auf Rechtskurven mit vorhin. Ja, auf Links war das. Alter, als ob man diese Reifen nicht umfahren ich kann, doch. am Arsch, am Arsch. Uh. Alter, was ist das? Oh, oh. Hey Nico. Äh, äh, na. Oh, danke. Danke, dass mich oh nein, Garte Erik ist Welt. bald, Erik ist bald hinter mir. Ich habe jetzt schon Angst. Ich kann das ich da echt... hey, Nico. <lacht> Nein, nicht gleich. Ey Nico! Ich wow. mach nicht so Fairplay wie du. Moin. Ja jetzt aber. Alter Leon. <lacht> verpiss mal deine Muschi hier von mir. <lacht> Alter Leon, ey, ganz ehrlich. Der weiß nicht mal wo es hingeht, Alter. Alter. <lacht> Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Meine Güte, Mann, ich war eher Leon. Und war Leon da. <lacht> das ist so ein F***, also, also Ich hatte gehofft, bis Juni, aber... In der Kurve hier dreh ich... Alter, die Kurve fliegt... Jede, jede Runde fährst du gerade gegen die Wand, oder? Ja, ich fahr... Ja. Ich also, fahr da mit 3 in die Kurve, weil 0 aktuell. Auf. die Karre dreht einfach null das ist schlimm. Leider auch. Die meine, Kurve, für, die meine, fertig, ich, meine fertig, als hätte ich. Meine Fertigkeit, ich weiß nicht. Das um, also bin ich auf Seifen fahren. So ich eiere von links nach rechts hier. Au. Ich hab ein HP. Wortwörtlich also, oh, ja, Zu Recht hast du ein HP. Warum oh fuck, muss ich jetzt zurücksetzen? What the fuck? <lacht> What oh Nico, jetzt kommt es nicht aus meinem Weg! Warum muss ich zurücksetzen? Wo muss ich zurücksetzen? Was macht meine Karre? Ich... Äh, ich... Ich geb Vollgas und die Karre... Hä? Was zum... Was zum... Boah, Erik... Was ja. äh, machst du Karre? Guck mal! Erik, mach mal langsam jetzt! Mach mal! Nein. Oh, mach mal halb lang. Nichts langsam hier. Oh, oh, oh, oh Gott. Oh jetzt. Meine Karre ist einfach tot. Mein Motor brennt. Scheiße. Das, <lacht> <lacht> <lacht> das ist das ich wollte voll in dich reinheizen. Alter, ich bin gerade vom fremden da gerutscht Zum Glück. <lacht> <lacht> hätte ich die Kurve normal geworden, hättest du mich erwischt. Ja natürlich. <lacht> Was? Was oh, Erik, mach mal langsam! Neu! Mach selber langsam! Davor ja, da überrund ich dich gleich! Mach mal langsam! Ich mach, will, ich, ich will mach jetzt... das richtig langsam hier gerade bald! Weil... Wie, Wie viele bist du denn? Wir rammeln jetzt, jetzt schon wieder in die Kurve! Fünfter! Oh! Okay! Hallo Erik! Hallo Juli. Juli. Und Erik! Klock ab in die Bande. Eindruck. Jawohl, jawohl, Erik hat sich gedreht hi ich Erik. Du das ist Erik hi Juli. Gott verpiss dich Nico, <lacht> die, Ma Nico die Map die Map ist so geil links, links. ist ja die ist echt nicht schlecht der Spaß jetzt gleich kommt mit meinen aktuellen Einstellungen ist das so schwer aber also, jetzt kommt wie hast du das er hat er Hallo. richtung ja, meine er hat er hat er hat er hat er hat er hat er hat er hat er er Ist Alter, Erik, bist du voll in mich heimgereiht? Heimge heimge heimge heimge Wenn es du warst! Das war auf jeden Fall mal wieder eine richtig geile Folge, Hey, ich bin noch nicht fertig! Juli denkt ihn wieder an dich selbst. Habt Wie kurz willst du die Folgen machen? Guck mal, diese scheiß Kurve, ey! <lacht> ja, ich will, die muss gar den Japan produzieren. <lacht> Oh Gott. Diese Katze, diese Kurve. <lacht> Nico. Alter, meine... K ja. Oh, Dreckspiel. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ich glaube, die Tschüss. Runde Katze einfach raus. Die wird nie veröffentlicht. Ciao, <lacht> bitte.